Klimadiktatur per Gesetz verankert Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 wurde der deutsche Staat zum Klimaschutz und zur Herstellung einer Klimaneutralität per Gesetz verpflichtet. Als klimaneutral werden Prozesse und Tätigkeiten bezeichnet, wenn sie keine Treibhausgasemissionen verursachen, das Klima also nicht belasten. Im Klartext heißt das, CO2 muss nach diesem höchstrichterlichen Urteil reduziert werden und Deutschland substanzielle Verluste bei der Produktivität seiner Betriebe und bei der Tragfähigkeit seiner Infrastrukturen hinnehmen. Aber nicht nur die Wirtschaft, auch der Bürger wird in der Bewegungsfreiheit, der Gewerbefreiheit, der Eigentumsgarantie und noch weit darüber hinaus eingeschränkt werden. Und dies, obwohl dutzendfach belegt ist, dass die CO2-These keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält. Nichtsdestotrotz dreht sich das Rad um den sogenannten CO2-bedingten Klimawandel unbeirrt weiter. Erneuerbare Energiequellen gelten hier als wichtigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik und der Energiewende. Wie verlogen diese These ist, dazu eine Äußerung von Wolfgang Reitzle, Spitzenmanager der Deutschen Wirtschaft, in Welt am Sonntag, 4.4.2021. Mit den Milliarden an Subventionen haben wir heute in Deutschland 125 Terawatt installierte Kapazität an erneuerbarer Energie, was aber noch lange nicht heißt, dass diese Menge an grünem Strom bei Windstille oder nachts auch erzeugt werden kann. Um die Elektrifizierung sämtlicher Sektoren möglich zu machen, müssten die 125 Terawatt bis 2050 auf 3000 Terawatt ausgebaut werden. Dafür müsste man 330.000 Windräder einrichten, die ein Viertel Deutschlands bedecken würden. Also wird man am Ende den Strom dann aus nicht regenerativen Kraftwerken oder Atommeilern anderer Länder beschaffen. Was für eine scheinheilige Energiepolitik. Karl Lauterbach, Mitglied der SPD und seit 2005 Abgeordneter im Deutschen Bundestag, orakelte bereits am 27.12.2020, eine Impfung gegen CO2 wird es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Was Corona noch nicht geschafft hat, soll also nun die Klimadiktatur erreichen. Weitere Einschränkungen und Verzicht fürs Volk bis in den totalen Sklavenstand. Nur durch flächendeckende Aufklärung kann dieser realen Gefahr begegnet werden. Denn jeder, der Ihren Lügen glaubt, festigt Ihre Macht. Sehen Sie auch das Interview mit Dr. Helmut Böttiger, Energie der Zukunft, was bringt uns die Energiewende?